Okay, ich spucke Schwerter. Das ist auch irgendwie witzig. Oh Gott. Hey Leute, heute und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Notcrafter. Heute mit dem Ninja. So. Und natürlich, wer kennt es, sind die Deppen draußen und fängt an zu pissen. Scharf, scharf, scharf, scharf, scharf, scharf, scharf, scharf, scharf, scharf, scharf. Hallo. Wieso? Deswegen ist scharf? Ist das Fleisch zu scharf? Ich hab's noch nicht gewürzt. Und Eisen. Ist mich gerade ver. Welcher Höhe sind wir eigentlich? Ja gut, wir befinden hier eigentlich nichts welcher Höhe nicht. befinden wir uns? Wir sind zwei Blöcke unter der o Oberfläche. Auf welcher <lacht> Höhe befinden wir uns? Ja, ja, der Minecraft Pro Start, Leute. Auf jeden Fall einmal mit Profis. Das 1.15 Update ist eines der unnötigen Updates. Bin ich der einzige, der das so sieht? Keine Ahnung. Ich spiele das eigentlich ich meine, nie. wegen OptiFine. Na. Ich meine, ein ganzes Update für Bienen, für Bienen. Ja, okay, Alter, gut. Warum? Okay, gut, das stimmt, das stimmt. Ein Update für Bienen ist schon irgendwie so. useless. Ich meine, ja. das ist ein Never Update, ja, das ist ein großes Content Update. Da kann ich eine Version verstehen, aber für Bienen. Alter, hör mal, ich habe Bienen bei mir vor der Haustür, wie äh, keine Ahnung, äh Leichen äh, voller Maden sind. So. Nicht kinderfreundlich, ich weiß. Wie fandest du eigentlich äh ich weiß gar nicht, was es <lacht> Oh nein, nicht du machst den Grundmove. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. The Lime Lizard joined the game. Oh nein, Wer ich ignoriere ist? den einfach. Wer Keine ist? Ahnung. Keine Ahnung, vorhin ist auch irgend so ein Corona-Typ auf dem Server gejoint. Können ernsthaft random Leute diesem Server joinen? Leider. Ach, ich habe vergessen das runterzustellen, dass nur zwei Leute drauf können. Stimmt, das können wir.. Mach so ich nächstes Mal. Zehn Leute hier drauf. Ach Ich warte einfach. Äh, das ich ne, bis zum nächsten Mal, dann chase ich das runter. Sie ist bei mir. Was soll ich machen? Ey, sie versucht mich zu killen. Bring sie um. Ja, kann ich doch nicht. Doch, es ist PvP. Warte, jetzt. Jetzt habe ich sie umgebracht. nur gerade sagen. Ja, es war nicht so einfach. Ah, <lacht> Weil ich, ich, ich musste halt erst mein ähm, äh, Schwert in die Hand nehmen und hätte ich das schon früher gewechselt, dann hätte es vielleicht sein können, dass sie mich in dieser Zeit so viel noch mal aufgeholt hätte, dass er das nicht mehr geschafft hätte, weißt du? Instant rage quit. Ist so schlechter Verlierer. Ich habe leider keinen Flint. Das yes. könnte mir jetzt etwas. Willst du mich gerade verarschen? Und ich hab doch nicht meine Eisenpicke. Ich drück meine die ganze Zeit, ich finde nichts außer Redstone und Eisen. Scheiße, ich, ich, und bin, und ich, die bin, ich bin gerade erst auf dieser Höhe angekommen und so. Diamonds. Genau. Ähm, mir fällt gerade auf. Ich habe gerade bei der Aufnahme geguckt, wahrscheinlich hört man die Musik, die mein kleiner Bruder nebenbei hört. Scheiße. Autsch. Du, du hörst die nicht, oder? Welche Musik? Ich weiß wohl, aber es ist über mir. Es trifft durch es, es tropft durch die Decke. Ja, dir Foto. Jetzt. Ich krabbe jetzt mal hoch. <lacht> das wäre so richtig dumm. So. Auf jeden Fall, Junge. Ich heiße nicht aus okay. meiner Klasse. Den okay. Den wirst du nicht kapieren, aber er hat eine Lehrerin gefragt, als was sie arbeitet. Ey, hier ist die Höhle. Hat er nur so gemacht. Du, du bist du über hast... mir. Da grab ich jetzt auch wieder nach oben und komm, komm in die Höhle. Hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot. Du hättest, als hättest du Lava gefunden Ähm, nein, mir kommst du auf die Idee Nimm mir Diamonds, wir könnten in den Never gehen Ich hab Diamonds wir können ja, mehr. klar Klar, nein, können nein, wir da ich ich, dass sie dann verliebt Der nicht mehr Weil Sneaker Ah, jetzt ist er ich. da, jetzt ist er wieder weg Jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder weg Jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder weg Hi <lacht> Bye Yay Eigen. Ich werde getränkt. Das ist so scheiße. Ich wollte jetzt dass die anderen das nicht. Mal gucken, ob du den Sound erkennst. Ah! <lacht> da ist Wer. Ach Das Gut, da brauche ich die jetzt mal Sachen ich auch wieder bei der ein <lacht> Wir bauen es gemeinsam ab. <lacht> Yay. 2000 years later. Äh, äh Ich will da nicht reingehen. Nicht ohne Rüstung. Ich bin da auch gar nicht reingegangen. Ich warte nur darauf, dass das gleich irgendwo steht. Ein Unkrauter wurde von Geist untergesniped. Ähm. Äh, was ist? Ähm. Was zu? So? Er hat sich bei mir teleportiert. Der Riesen -Marshmallow, Der schwebt bei mir gerade. der Schuss der Welt. Der schwebt. Hey Marshmallow. Hallo? Marshmallow, hey, ich rede mit dir. Was macht der Marshmallow? Jetzt hört er einfach so ab. Ich glaub, die er halt schwebt bei mir so auf dem oder? Block. Er schwebt bei mir einfach nur auf dem Block. Ja, genau, habe macht er bei mir auch. Und wie willst du jetzt an sein Nut rankommen? Ich will sein Nut gar nicht. Na dann. Das war's auch mit diesem Video. Ein Abo-Lein, dir, das wäre für einen Daumen. Auch bis zum nächsten Mal. Hast. Ciao. Ja. Bäh. <lacht> <lacht>